Dieses Tutorial zeigt, wie Sie mit der Aktivität Studierendenordner es den Studierenden ermöglichen, selbstständig Dokumente hochzuladen, die den anderen Kursteilnehmerinnen dann entweder sofort oder aber erst nach Zustimmung durch Lehrende zur Verfügung stehen. Aktivieren Sie zunächst den Bearbeitungsmodus mit Bearbeiten einschalten. Klicken Sie dann im Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im nun erscheinenden Auswahlmenü klicken Sie auf Studierendenordner und dann auf Hinzufügen. Auf der nun geöffneten Seite tragen Sie zunächst den Namen des Studierendenordners ein. Verfassen Sie danach eine Beschreibung zur Information der Studierenden, welche Art von Dokumenten hier hochgeladen werden soll. Da wir jetzt einen reinen Studierendenordner anlegen, lassen wir die Default-Einstellung, nämlich Teilnehmerinnen dürfen Dateien hochladen. Die Variante Dateien aus Aufgabe importieren wird im Tutorial Studierendenordner Abgaben einer Aufgabe veröffentlichen behandelt. In den nächsten beiden Feldern können Sie die Anzahl der Dateien, die pro Person hochgeladen werden dürfen, und die jeweilige maximale Dateigröße festlegen. Lassen Sie das Feld Erlaubte Dateitypen unbefüllt, können beliebige Dateien hochgeladen werden. Wollen Sie nur PDF-Dateien zulassen, tippen Sie die Endung mit führendem Punkt ein, zum Beispiel .pdf. Alternativ können Sie über die Schaltfläche Auswahl die akzeptierten Dateitypen auch aus einer Liste der verfügbaren Dateitypen auswählen. Das Feld »Sofortige Freigabe« hat folgende Funktion. Lassen Sie die Default-Einstellung »Ja«, sind die hochgeladenen Dateien sofort für alle anderen Studierenden des Kurses sichtbar. Ändern Sie auf »Nein«, behalten Sie sich die Kontrolle vor, ob die jeweiligen Dokumente für alle sichtbar sein sollen oder nicht. Bei den Studierenden erscheint ein entsprechender Hinweis. In diesem Abschnitt legen Sie den Zeitraum fest, in dem Studierende Dateien hochladen dürfen. Wenn Sie die Zeilen anhand der Checkboxen deaktivieren, können ständig Dateien hochgeladen werden. Klicken Sie abschließend auf Speichern und Anzeigen. Der Studierendenordner ist angelegt, die Studierenden haben allerdings noch nichts hochgeladen. Wenn Studierende ein Dokument hochgeladen haben, sieht das in der Lehrenden-Perspektive so aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü neben dem Namen der jeweiligen Studierenden Ja aus und klicken anschließend auf den Button Zustimmung aktualisieren. Nun erscheint in der Spalte Für alle sichtbar ein grünes Häkchen. Alle anderen behalten das rote Kreuzchen. Wollen Sie mehrere Studierende gleichzeitig freischalten, markieren Sie diese in den Kästchen vor den Studierendennamen und klicken unten beim Dropdown-Element mit Auswahl auf Für alle sichtbar. Anschließend klicken Sie auf Start. Alle Ausgewählten haben nun ein grünes Häkchen. Wir sehen nun die Studierendenperspektive. Sind die Dateien sichtbar geschaltet, erscheinen sie bei allen Studierenden.